Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ja, ich habe in der Zwischenzeit was rausgefunden. Ich habe das gefunden und besser gesagt den, den Mod gefunden, ähm, den ich gesucht habe. Ich habe keine Ahnung, wieso der hier bei den Objekten nicht mit drin ist. Ähm, ja, ich muss ihn jedes Mal suchen, weil ich war mir sicher, dass ich den installiert habe. Ja, jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Und wir werden jetzt mal schauen, wie wir das Ganze machen. Ich hätte jetzt erstmal die Gates vorbereitet. Tatsächlich. Dazu brauchen wir ein Treibstoffdepot? Ne, auf jeden Fall nicht. Wir brauchen ähm, diese Gate-Teile. Und die heißen Hier, Boarding Desk. Right, mit der Left. Ähm, wir haben hier die Tür... Ja, dann würde ich tatsächlich einfach mal... so vier, Fünf... So bauen wir jetzt eigentlich jedes Gate auf. ist richtig rum So jetzt noch mal 5, 2, 3. Mindestens die großen Gates würde ich jetzt jeweils mit 5 pro Seite ausrüsten, dass wir da auf jeden Fall Reserve haben. Wie muss bei den kleinen machen, ich glaube, da reichen eigentlich auch 3. Also 3 pro Seite, ja, dürfte eigentlich. Nee, so und dann das oder dahin. Da haben wir schon. Hier haben wir noch große Gates. Oh hier müssen wir aufpassen, wie wir das da machen. Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen anders legen. Ja, da wird es jetzt ein bisschen äh, eng hier unten. Oh, Scheiße, wie machen wir das denn hier? Das wird ein bisschen kompliziert, wenn wir jetzt. Oh, da fehlt der Platz einfach. Dann geben wir dem Gate einfach nicht so viele Passagiere da unten, dann dürfte das ja eigentlich trotzdem ganz gut gehen. So, ihr hier unten. left left okay, we'll it so gucken würde. Das hier left Just here right. hier genauso, äh, right, left, mitte, mitte, left, left, zuweise zu, Bin, dass ich das nicht irgendwie gemeinsam machen kann. Okay, ich glaube, das mache ich dann eher außerhalb der Aufnahme nachher. Okay. Habe ich noch einen vergessen? So auf und zu dem da. Okay, also das mache ich äh, das mache ich mal anders. Ähm, um, genau, jetzt haben wir hier die. Gates. Sehr gut. Dann brauchen wir noch diese Passport. Passportkontrolle. Die ist ja, wenn wir nicht alles täuscht. Auch zweimal. Die ist ja einmal. Ne, warte mal. Beim Security wird glaube ich nicht die Passport kontrolliert, ne? Nee, das kommt ja wirklich erst hier unten. Ähm, ja, wie machen wir das? Wir dürfen ja nicht vergessen Wir dürfen ja nicht vergessen Scheiße. die leute ich mache ich, ich mache ich ja das ganze ich mache das ganze ja gerade hier auf dem zweiten stopp wo er ja der abflug ist ja. das heißt ja aber auch gleichzeitig das heißt ja aber auch gleichzeitig dass hier auch die leute ankommen Ja. Erweiterung Treibstoffanschluss gesperrt erfordert Treibstoff erfordert Forschung Treibstoffports. Ja, easy machen wir kurz. Äh. Treibstoffports. Weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass die jetzt ein Stockwerk, drunter, äh, ein Stockwerk drunter ankommen sollen, weil die kommen jetzt ja trotzdem da oben an. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen dumm tatsächlich. Ich, hab, ich hätte eine Idee, wie wir das Ganze lösen können. Ähm, wir geben jetzt aber. Wir geben jetzt dem Ganzen hier aber erstmal einen Treibstoffanschluss. Kann ich denn das platzieren? Hier? Irgendwo? Wo ich mal? Nee. Dann mache ich das immer gleich und zwar hier. Okay, dann mache ich das auch außerhalb. Okay, mache ich auch. Was fehlt dir noch? Ein sicherer Bereich muss einen außen schon bloß zugeordnet sein. Okay, wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bekommt jeder einfach drei zugewiesen. Hätte ich gesagt. Zuweisen. Ich brauche für jedes... Am Arsch. Ich brauche für jeden Außenstellplatz brauche ich ein Busgate. Nee. Ne. Oh. Ach du Schande. Oh Gott. Not really yet, oder? Mein Gott, ich poppe jedes Ding in bus Busgeld. Ach du Scheiße. Wie kann ich das denn lösen jetzt? Könnten das natürlich auch so lösen? <lacht> so. Für wie viel Außen geht's? habe ich äh, 9? eins, so, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, gut. Muss jetzt einfach mal reichen. Dass das irgendwie gut funktioniert. Oh Mann! Dann gab's doch hier irgendwie. Äh... Nee, nee, nee, nee, nee, hier. Bürgersteig, ja, genau. Hier ist so Bürgersteig. Dann du wirst dem zugeordnet, du wirst dem hier, zu, zu dem, das da, das da, das ist aber auch dumm. Ich kann doch wohl über ein Busgate mehrere Außengates ansteuern. Also müssen wir es ja mal noch ändern hier. Ist natürlich auch Türen. Das ist klar. Ja, ja was ich mir jetzt überlegt habe, ähm, für die Leute, die ja sozusagen abreißen, machen wir, machen wir in die Mitte von unserem Gate hier. Machen wir eigentlich sowas wie einen Gang? Oder wir sagen... Genau, hier soll ja die Passportkontrolle hin. Die... Könnte ich auch prinzipiell so anordnen? passport -Control. So. Fünfmal die Passportkontrol. Ja, genau, genau, genau. Und dann können die können ja nur so laufen. Was ist jetzt? Mindestens eine Sicherheitszone muss angefordert. Was muss Anforderungen erfüllen? Ja, ja, ja, Mama. Sicherheitsbeamte fehlen zehn Stück. So, dann könnt ihr hier durch zum Passportkontrolle. Und dann machen wir diese, diesen Fahrsteig. 28, dann ist hier 14. Ich weiß mal kurz so. Ein Fahrsteig hier? Machen wir ein Fahrsteig hier? Und machen wir einen hier und einen hier? Hier können Sie eigentlich überall laufen? Natürlich nicht. Das müssen wir dann natürlich schauen. Ich hatte doch auch irgendwie so äh, Einwegweg <lacht> oder irgendwie sowas. Was war das? Schlange? Oh ja, stimmt. Oh mein Gott. Ich suche gerade Nein, ist ein Gate. Irgendwo gab es einen Einrichtungsweg. Rollwegrichtung. Okay, dann gibt es es vielleicht doch nicht. Ähm ja, hier müssen wir noch nach unten, genau. Ähm ja, dann. Unten hier. Ja. Könnten wir hier sein, was? and... Dann machen wir hier eine. Ein. Ne. Einricht. Sag mal. Hier ein Wegpfad. Oh. Volltreppen? Ich 100% lassen. Ja. hier Bänke. So, in Richtung... So also langsam mal... Flugbetrieb auf hier, am um neuen Flughafen. Jetzt haben wir eigentlich so wie die den Abflug fertig dauert vielleicht noch zwei oder drei Folgen bis wir dann äh, bis wir dann auch sozusagen die Anreise haben bin ich auch noch gespannt, wie wir das lösen Dann machen wir hier noch kurz WC Damen und WC Herren. Ja, und dann war's das auch wieder für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich, ich weiß hier mal die ganzen Gates hier zu und so weiter. Was eigentlich wirklich langweilig ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Tschüss!